Hey, du kennst doch die anderen aus meiner Klasse, die mich immer so ärgern, oder? Ja. Ja, die haben mich heute ja. schon wieder voll geärgert. Die schmeißen andauernd mir so kleine Papierkügelchen auf mich. Aber ich weiß gar nicht, was ich denen angetan habe oder so. Aber wo bin ich doch auf meinem Fake-Profil so beliebt? Hä, ja, wie welches Fake-Profil? Naja, ich habe einmal vor einem Jahr so ein Fake-Profil auf Instagram erstellt. Und dort. Hä, hey, ja, zeig mal. Ja, dort. Sie. Das bist du? Ja, das bin was? ich, aber eben weiß es ja keiner. Das ist echt krass, ne? Ja. Ich weiß, dass du das bist. Hey, wie wer ich bin. Das, das ist doch dein Account, oder? Mann, woher weißt du das? Wenn du nicht willst, dass das jemand erfährt, dann markierst du mich ab jetzt immer unter deinen Bildern und schreibst, dass ich die netteste und tollste Person der Welt bin. Ja, okay, ich mache es. Ich mache alles, was du willst. Hauptsache es erfährt keiner, dass das mein Account ist. Das will ich auch für dich hoffen. Hi. Was ist denn los? Ja, sie weiß es. Wer ja, weiß es? Ja, Anna, die aus meiner Klasse. Wie hat sie das herausgefunden? Ja, das weiß ich ja eben auch nicht. Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Die bedroht mich jetzt andauernd. Wie? Ja, sie sagt, wenn ich sie nicht unter meine Bilder verlinke, dann sagt sie, dass es mein Account ist. Ja, sie also, sagt... Dann... Geheimnis. Das darf ich ja jeder wissen. Ja, aber wie soll ich das machen? Du äh, post einfach ein Bild von dir und wenn sie dich nicht akzeptieren, so wie du bist, dann sollen sie dich abonnieren. Meinst du wirklich? Okay, dann mache ich es. <lacht> Know what you have till it's long gone. Now you won't know what you have till it's long gone. Yeah, I know somebody say what you say. She's got brain inside her body take it away and the thrill is gone, and the thrill is gone.